Geht's heute. Wir machen einmal die Themen Suche vorbereiten, ja, dann die Suche durchführen. Äh, ja, dann gehe ich auf Google ein bisschen ein und äh, zeige Ihnen aber auch noch ein paar Alternativen zur Suche mit Google. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich zwischendurch oder wir haben nachher auch noch ein bisschen Zeit, was zu klären. Gut, also erstmal Suche vorbereiten. Ich habe das extra als erstes genommen, weil ich das unglaublich wichtig finde, dass Sie sich Zeit nehmen, um Ihre Recherche vorzubereiten. Auch wenn es ein bisschen dauert, äh, die Zeit sparen Sie nachher ein, wenn Sie loslegen äh, und suchen es. ist Immer besser, sich das vorher zu notieren, was Sie machen wollen, als einfach irgendwas bei Google zum Beispiel einzugeben. Äh, genau. Wenn Sie Ihr Thema gefunden haben, setzen Sie sich erstmal hin und überlegen Sie sich, welche Suchbegriffe Ihr Thema äh, beschreiben, welche aussagekräftig sind welche Sie meinen, die wichtig für Sie sind. Überlegen Sie sich auch zum Beispiel, äh, ob es Synonyme gibt, Oberbegriffe, Unterbegriffe, Übersetzungen. Ganz hilfreich äh, dazu ist eine Wortliste, die Sie sich einfach anlegen, eine Tabelle, wo Sie das alles aufschreiben und auch dokumentieren, wo Sie später gesucht haben und mit welchen Begriffen Sie gesucht haben. Das zweite ist halt, wo suchen Sie überhaupt? Also Standard ist natürlich Google, machen wir auch viel, ist auch gar nichts gegen einzuwenden. Es gibt aber noch sehr mehr Suchmaschinen und bei einer Internetrecherche ist es immer ganz wichtig, sich nicht nur auf eine Quelle mit einer Suche zu verlassen, sondern ruhig mehrere Wege auszuprobieren, um auch vernünftige Ergebnisse zu bekommen. Ja, ganz praktisch, einfach so ein paar Tipps. Ich habe hier Block und Stift bereitlegen daneben geschrieben. Sie können das natürlich auch alles online dokumentieren. Wichtig ist, wenn Sie Online-Quellen haben, dass Sie sich am besten gleich die Seiten abspeichern. Legen Sie sich Lesezeichen oder Bookmarks an, machen Sie sich einen ganzen Ordner dafür, wenn Sie ein Zitat finden, kopieren Sie sich gleich die Seite, äh, speichern Sie sich auch die URL und das Abrufdatum. Das werden Sie nachher brauchen, wenn Sie Ihr Literaturverzeichnis erstellen. Ganz komfortabel geht das auch mit Literaturverwaltungsprogrammen. Ich weiß nicht, wer es vielleicht schon kennt. Wir bieten hier an der LUH Citavi an. Da bekommen Sie kostenlos eine Lizenz. Äh, finden Sie auch Informationen auf unserer Homepage und die Bibliothek bietet auch regelmäßig Schulungen zu Citavi an. so Basic Workshops, wo Sie die wichtigsten Sachen kennenlernen. Ja, und als letztes äh, hier nicht vergessen, ja, Seriosität der Quellen prüfen. Schauen Sie gleich beim Querlesen darauf, wie seriös ist das, können Sie dem Inhalt vertrauen, im Internet kann jeder alles schreiben, Stichwort Fake News, nur, dass Sie daran einfach denken. Nachdem Sie dann Ihre Suche vorbereitet haben und sich alles schön aufgeschrieben haben, Ihre Suchbegriffe, kommen Sie dazu, die Suche durchzuführen. Ich habe das jetzt mal hier so als Zickzack-Weg dargestellt. So eine Internetrecherche ist meistens nicht geradlinig, sondern Sie werden wahrscheinlich immer wieder Abweichungen haben, Ihre Suche anpassen müssen und vielleicht auch zwischendurch mal frustriert sein. Das ist ganz normal. Ja, als allererstes hatte ich eben schon, also Suchbegriffe wirklich eindeutig und präzise formulieren. Je allgemeiner Sie sind, desto mehr Treffer bekommen Sie. Das kennen Sie ja wahrscheinlich bei Google. Wenn Sie irgendwas eingeben, haben Sie schnell eine Million Treffer. Und niemand guckt sich, glaube ich, mehr als die ersten zwei, maximal drei Seiten bei Google an. Ja, was auch ganz interessant ist, also die Reihenfolge der Suchbegriffe ist wichtig. Wenn Sie zum Beispiel Paris Hilton eingeben oder Hilton Paris, bekommen Sie ganz unterschiedliche Ergebnisse angezeigt. Geben Sie also das, was Ihnen wichtig ist, als erstes ein. Gerade bei Google ist das wichtig. Ne? Der relevanteste Begriff zuerst, weil das wird dann anders gewichtet. Ja, die Probleme, die Sie ab und zu bekommen werden, sind äh, zu viele oder zu wenig Treffer. Ne? Das ist ganz normal. Zu viele Treffer müssen Sie dann überlegen, woran liegt das? Liegt oft daran, dass der Suchbegriff einfach zu schwammig war? Dann müssen Sie das nochmal eingrenzen. Sie können zum Beispiel auch Suchbegriffe dazu nehmen. Das empfiehlt sich sowieso, Wortkombinationen zu machen, zwei oder drei Suchbegriffe zusammen zu verknüpfen. Dann ähm, können Sie Filter nutzen. Es gibt bei ganz vielen Suchmaschinen oder fast allen eigentlich eine erweiterte Suche, wo Sie verschieden schon von vornherein begrenzen können auf Sprache, Land. Zeitraum zum Beispiel ist ganz interessant, wenn Sie aktuelle Informationen suchen. Ja, und genau, das nochmal präzise sein, das kann ich gar nicht oft genug sagen. Ja, der umgekehrte Wahl, dass Sie zu wenig Treffer haben, äh, Rechtschreibung erstmal überprüfen. Bei Google ist das einfach, die schreiben ja immer, meinten Sie vielleicht. Wenn Sie in Datenbanken, Bibliothekskatalogen recherchieren, die sind nicht so nett, da bekommen Sie dann immer schnell null Treffer. Das kann dann schon ein kleiner Buchstabe sein, der verkehrt ist, der zu diesem falschen Ergebnis führt. Ja, dann haben Sie vielleicht auch zu viele Suchbegriffe eingegeben. Ganze Sätze äh, ist nicht so gut, dann lieber wirklich nur ein paar Suchbegriffe oder suchen Sie auch Oberbegriffe, synonyme Übersetzungen. Das kann Ihnen auch weiterhelfen. Ja, lassen Sie sich nicht entmutigen. Nutzen Sie die Hilfefunktion der Suchmaschinen. Gucken Sie sich das an, machen Sie sich vertraut mit den Suchoptionen, die Sie haben. Und der letzte Tipp noch, probieren Sie es einfach aus. Probieren Sie verschiedene Suchmaschinen aus, probieren Sie verschiedene Suchanfragen aus. Ja, und jetzt zu suchen mit Google. Ich weiß nicht, ob jeder die erweiterte Suche kennt. Die finden Sie bei Google ganz unten rechts unter Einstellungen, erweiterte Suche. Und es lohnt sich, da mal drauf zu klicken. Da haben Sie verschiedene Suchfelder eingegeben, wo Sie von vornherein halt auf Sprache, Land, Herkunft zum Beispiel einschränken können. Sie können in bestimmten Teilen der Webseite suchen. Sie können auch innerhalb von bestimmten Domains, zum Beispiel tipp.eu, suchen. Sie können auch, was ganz gut ist, bestimmte Suchbegriffe von der Suche aufschließen. Wenn Sie hier zum Beispiel Schwalbe Motorroller eingeben oder Schwalbe Vogel, schließen Sie bestimmte Treffer halt aus. Das ist ganz gut, auch wenn Sie zu viele Treffer haben. Sie können Suchbegriffe verknüpfen mit oder. Das ist auch noch ganz praktisch. Sie können, ja, hier habe ich innerhalb bestimmter Seiten zum Beispiel nur bei heise.de suchen, wenn Sie bestimmte Infos suchen. Was auch ganz hilfreich ist manchmal, wenn Sie nur nach PDF-Dokumenten suchen, dass Sie einfach filetype.pdf äh, eingeben. Ich habe hier noch ein Handout vorbereitet, das können Sie sich nachher mitnehmen. Da stehen auch nochmal die ganzen Suchoperatoren drauf und ein paar Links, äh, dass Sie sich das bei Google einfach nochmal angucken müssen. Das ist jetzt einfach zu komplex, um das alles darzustellen. Nur so als Tipp, <lacht> gucken Sie sich das bei Google an. Das bietet wirklich mehr als diesen einfachen Suchschlitz. Ja, dann noch ein äh, guter Hinweis, Google Scholar. Ich weiß nicht, wer schon mal mit Google Scholar gearbeitet hat ist halt ein Teil von Google eine Spezialsuchmaschine, wo Sie gezielt nach wissenschaftlicher Literatur suchen können. Und da finden Sie äh, Aufsätze aus Bibliotheken, zum Beispiel, wenn wir hier Angebote haben, äh, Aufsätze, die man zwar nur in der Bibliothek sehen kann, Sie die aber bei Google Scholar finden, kriegen Sie direkt einen Link zu unserem Volltext. Und Sie finden aber auch sehr viele Open Access Angebote. Was Google halt macht, ist, dass Sie nicht nur den die bibliografischen Angaben anzeigen, sondern die durchsuchen auch den Volltext. Das ist sehr praktisch, dass Sie mit einem Klick halt schon direkt zum Volltext kommen. Ja, Google hat auch Infos zur Zitierhäufigkeit. Das ist ja vielleicht ganz interessant, wenn man weiß, wie oft so ein Artikel zitiert wurde. Und Sie können auch direkt noch per Klick auf ähnliche Artikel kommen und so auch nochmal sich weiter vortasten ne, zu anderen Suchergebnissen, die vielleicht interessant für Sie sind. Was Sie bei Google Scholar halt beachten müssen, das ist halt nur die sind automatisch durchsucht. Das ist halt ganz normal wie bei Google, die Suchmaschine, die werden nicht intellektuell ausgewählt. Sie haben da also Quellen unterschiedlicher wissenschaftlicher Stufungen drin. Das heißt, Sie haben da wirklich Aufsätze aus Fachzeitschriften, Konferenzen. Sie haben aber auch irgendwelche Präsentationen, die vielleicht jetzt wissenschaftlich nicht so hochwertig sind. Aber dafür haben Sie immerhin ausgewählt, schon mal einen Teil des Internets. Und Sie haben den ganzen Ballast nicht, den Sie bei einer Standard-Google-Suche finden. Also deswegen sollten Sie sich diesen Google Scholar-Dienst auf jeden Fall mal anschauen. Ja, dann gibt es noch ein paar Alternativen zu Google. Da habe ich jetzt keine Folie zur vorbereitet, die Sie nutzen können. Was man bei Google ja auch noch wissen muss, wissen Sie ja wahrscheinlich, Google personalisiert Ihre Suchergebnisse. Das heißt, die speichern alles mit, was Sie machen. Die speichern Ihre IP-Adresse, was Sie gesucht haben, Ihre persönlichen Daten, wenn Sie da ein Konto haben. Sie können das in Ihren Privatsphäre-Einstellungen abschalten, das ist vielleicht auch ganz hilfreich, das sollten Sie sich mal angucken, weil die Suchergebnisse sind dann bei Google unterschiedlich. Wenn ich was suche und Sie suchen irgendwas, bekommen Sie unterschiedliche Ergebnisse, einfach durch diese Personalisierung. Es gibt halt Suchmaschinen, die haben das von vornherein nicht, die suchen wirklich ganz anonym und speichern auch nicht ihre Daten und die sollten sich bei Gelegenheit auch mal angucken. Das ist einmal zum Beispiel Metagare, das ist auch eine Suchmaschine, die hier in Hannover entwickelt wurde, äh, XQuick oder DuckDuckGo. Die Links habe ich Ihnen hier auch auf, die, ähm, auf das Handout mit draufgelegt. Ja, dann gibt es auch Spezialsuchmaschinen, die noch spannend sind. Eine davon ist zum Beispiel BASE, das ist der Bielefeld Academic Search Engine. Das ist eine riesengroße Suchmaschine, die arbeitet ähnlich wie Google Scholar und sucht auch wissenschaftliche Literatur ganz gezielt. Hat auch 60 Prozent Volltexte enthalten. Der Vorteil ist, dass da die Quellen intellektuell ausgewählt sind. Das heißt, da können Sie sich sicher sein, dass Sie qualitativ hochwertige Informationen finden werden. Ja, dann gibt es natürlich auch noch Bild-Suchmaschinen. Äh, kennen Sie wahrscheinlich wahrscheinlich Pixabay und es gibt für jedes Fach eigentlich Suchmaschinen. Finden Sie zum Beispiel auch, wenn Sie, wenn Sie bei Google äh, einfach zum Beispiel Mathematik und Suchmaschinen oder Search Engine eingeben. Ja, da können Sie sich auch weiter vorfinden. Ja, denken Sie bitte daran, dass auch die größte Suchmaschine nicht alles finden kann. Ich habe keine genauen Zahlen, aber ich glaube, ich habe mal gelesen, dass auch Google nur 50 Prozent des Internets abdeckt. Das liegt daran, dass nicht alle Seiten indexiert werden. Und das, was nicht indexiert wird, sehen Sie auch nicht. Das ist unsichtbar. Es liegt zum Beispiel daran, dass das nicht erlaubt ist vom Seitenbetreiber, dass die Hierarchien zu tief sind, dass die Seite zu aktuell ist. Das kann ganz viele Gründe haben. Deswegen ist es ganz gut, zusätzlich zu den Suchmaschinen auch noch Bibliothekskataloge oder Fachdatenbanken zu benutzen. Sie haben ja hier als Studenten der LOH den Vorteil, dass wir eine große Bibliothek sind, viele Datenbanken haben, viele Kataloge, die können Sie bequem von hier durchsuchen oder auch zu Hause über den VPN-Dienst. Und da finden Sie wissenschaftliche Informationen, die Sie für Ihre Arbeit verwenden können. Ja, noch kurz zum Abschluss ein paar Tipps für weitere äh, Möglichkeiten, wo Sie wissenschaftliche Informationen im Internet finden können, sind auch Social-Media-Dienste. Da gibt es vor Dingen Social Bookmarking-Dienste. Verschiedene Portale, Foren und so weiter, wo Sie sich austauschen können. Dann gibt es Fachinformationsdienste, die Sie nutzen können. Oder halt auch Infos auf Ihren Fakultätsseiten oder Fachschaftsseiten. Ne? Das kann Ihnen auch sehr weiterhelfen. Ja, jetzt nur, das war ganz kurz, ein kurzer Überblick über das, was Sie im Internet machen können äh, und wo Sie einsteigen können. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne zu uns hier an die Auskunft oder auch an dem Standort Ihrer Bibliothek. Wir beraten Sie gerne.